vom Strand von Santa Margherita nach San Lorenzo. Cafés am Yachthafen von Santa Margherita. Links abbiegen am Kreisverkehr. Apil nach San Lorenzo. San Lorenzo della Costa vom Tunnel Ruta zum Hotel Potosino wetter Gerade, Park mit Aussicht, links durch das Tor die Weiterfahrt. schleife um das ehemalige Hotel Portofino Wetter. Einfahrt spitz rechts in den Nationalpark Portofino. Erster Rastplatz. nach dem zweiten Rastplatz rechts auf den Single Lagabia. Links hinauf beim Baum mit rotem Punkt und den orangenen Pfeil. God. <laughs> Bei den Orangen ein Pfeil links abzweigen, im Poseto downhill drehen. Hm. <hums>